Visuelle Variablen Entstehung Visuelle Variablen wurden zuerst von Jacques Bertin, einem französischen Kartografen und Grafikdesigner systematisiert und 1967 in seinem Buch »Semiologie-Grafik« veröffentlicht. Erklärung Eine visuelle Variable ist ein Aspekt eines grafischen Objekts. Diese Aspekte unterscheiden es visuell von anderen Objekten. Während des Designprozesses können diese Aspekte gesteuert werden. Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Kartografie, Grafikdesign und Datenvisualisierungen. Beispiele Die Größe gibt an, wie viel Platz ein Symbol auf dem Format einnimmt. Die Position beschreibt den Standort eines Objekts relativ zu einem Koordinatensystem. Die Form beschreibt den Umriss eines grafischen Objekts. Die Richtung beschreibt die Ausrichtung oder Drehung des Objekts gegenüber normal. Normal ist in der Regel relativ zur Ordnungslinie des übergeordneten Systems. Farbaspekte Der Farbton beschreibt die dominante Wellenlänge des Objekts im sichtbaren Bereich des Lichtspektrums. Die Helligkeit beschreibt die relative Menge an Energie, die vom Medium emittiert oder reflektiert wird. Sättigung beschreibt die Qualität der Farbnuance, ob sie sich eher den bunten oder unbunten Farben zuneigt. Das Muster bezeichnet allgemein eine Abbildung, die durch erneutes oder paralleles gleichförmiges Auftreten von Formen gekennzeichnet ist, also eine durch gleichförmige Wiederholung geprägte Struktur. Vielen Dank!